Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Ich möchte in dem heutigen Video ein bisschen auf die Oculus Gaming Showcase eingehen. Das war gestern um 0 Uhr. Ist das gestartet, das Ganze? Oder heute eigentlich um 0 Uhr? Ja, kann man so sehen, wie man will. Ne? Auf jeden Fall war es jetzt in der Nacht und es war mir einfach zu spät, um das zu streamen. Der Wecker klingelt um 5 Uhr, von daher ähm, habe ich gedacht, machst du heute eine Zusammenfassung nach der Arbeit. Und äh, ja... Meine Idee ist jetzt hier von dem Video, ich gehe mit euch alle äh, Trailer mal durch. Wir quatschen äh, ein bisschen über jedes Spiel, äh, geben meine Meinung dazu. Ich habe auch zu jedem Spiel so ein bisschen äh, Infos mir aufgeschrieben. Und ähm, ja... Ich habe auch keine Trailer mir angeschaut, ich möchte das wirklich als First Impression machen und das mit euch dann zusammenschauen und äh, ja, das habe ich mir so gedacht. Und äh, im Vorfeld gab es ja schon Infohappen zur, zur Showcase oder was Oculus da bald herausbringen wird. Es sind jetzt keine Mega-Überraschungen. Ähm, es gab zu Resident Evil 4 ja schon längere Zeit einen Leak, dass es für die Oculus-Plattform erscheinen wird. Da war noch nicht klar. Kommt es für komplett Oculus oder nur die Quest oder nur die Rift? Aber jetzt ist klar, es kommt nur für die Quest 2. Also, das ist seit einigen Tagen bekannt geworden. Quest 2 only und äh, das ist sehr schade. Also, es erscheint nicht für die Steam VR, nicht für äh, PS VR, nicht für den PC, sondern Quest 2 only, auch nicht für die Quest. Ist sehr schade. Aber ja, man kann Oculus da verstehen, die wollen die Quest 2 pushen ohne Ende, wollen natürlich die Hardware auch verkaufen und äh, ja, ob das Ganze zeitexklusiv ist, wissen wir noch nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es nach einem Jahr auch eventuell Einzug in anderen Plattformen erhält, aber ja, die Diskussion hatten wir bei Facebook heute auch. Ähm, da gab es ja, Resident Evil 7, was nur für die PS VR da ist und äh, bis heute nicht auf keiner anderen Plattform zu sehen ist. Und äh, ja, da ist dann auch klar, okay, äh, oder die Angst, dass es auch nicht mit Resident Evil 4 äh, passiert, dass es nicht auf unseren PCs erscheint oder auf äh, PSVR. Aber da muss man natürlich auch abwarten, was für Verträge hat Sony damals abgeschlossen, was hat Oculus heute abgeschlossen äh, mit den Entwicklern. Von daher muss man da einfach mal abwarten. Dann war ein großes, großes äh, ja, Bedenken der VR-Community, zu Lone Echo 2 wird es eventuell Quest-only werden und äh, die Befürchtung oder die Angst hatte ich auch. Ich habe mir jetzt nicht damit gerechnet, weil Lone Echo 2 einfach schon zu lange in Entwicklung war für PC VR, damit die das noch canceln äh, würden. Ich habe eher damit gerechnet, dass die das für beide äh, ja, Versionen rausbringen. Einmal für die Rift und einmal für die Quest-Plattform. Und äh, ich habe das so, ja, ich habe es damit gerechnet, weil die Entwicklungszeit von Lone Echo 2 einfach immer wieder verschoben wurde und das so lange schon dauert. Ich habe gedacht, okay, die arbeiten zeitgleich an der Rift-Portierung und an der, ähm, ja nicht Portierung, an der Rift-Entwicklung und an der Portierung zur Quest 2. Und da die Lone Echo 1 ja dann auch für die Quest portieren müssten, äh, ja, habe ich dann so damit gerechnet, dass es eventuell dann, äh, ja, verkündet wird, ja, Rift und Quest 2. Zwei von mir aus only, Lone Echo 1, Lone Echo 2. Und ja, das ist jetzt nicht der Fall. Es kommt aktuell nur für die Rift-Plattform raus, also für PC VR. Und äh, ja, mehr Infos haben wir da nicht. Ich denke trotzdem immer noch, dass die Zeit gleich an einer Portierung für die Quest 2 arbeiten. Von beiden Teilen Lone Echo 1 und 2. Das wäre für die Quest-Leute der Hammer, weil das ist... Von der Story, von der Atmosphäre her ist das einfach sensationell und äh, also my, meiner Meinung nach einer der coolsten Erlebnisse, die ich so mit, mit VR auch hatte und äh, das war ja einer der ersten, ersteren Titel für, für VR und Lone Echo 1 und das ist so geil umgesetzt, also da gibt es echt nichts zu meckern, meiner Meinung nach, ich habe heute auch gelesen, einige Leute fanden es langweilig, ich fand es super, aber gut, Geschmäcker sind natürlich verschieden, für mich ist es ein absoluter Must-Have-Titel. Okay Leute, schauen wir uns jetzt mal die Trailer an, die es so gibt. Und äh, da sind wir als erstes bei Lone Echo 2, also direkt der Hammer zum Anfang. Da schauen wir uns jetzt mal ganz kurz das Video an. Und äh, erscheint für Oculus Rift und ja, Quest mit Link natürlich, wie hier steht. Oder jetzt auch Airlink. Und äh, ja, schauen wir uns das Ganze an. Ich ziehe meinen Kopfhörer an und dann geht's auch schon los. Oh. Das war ein relativ kurzes äh, Intermezzo, sage ich mal. <lacht> ja, das war äh, der Trailer von Lone Echo 2, sehr, sehr mager. Aber was wir da sehen, ist echt verdammt, also verdammt gute Grafik, muss ich sagen. Mehr kann man natürlich jetzt da noch nicht zu sagen, was wir da sehen. Gut, wir haben äh, so eine Art, ja, ich weiß nicht, was das hier sein soll. Ist, soll das so eine, so eine Art künstliche Intelligenz sein, die da irgendwie, ja keine Ahnung, übernommen wurde. Das sind ja diese, diese komischen Teile, die wir schon aus Lone Echo 1 kennen, die überall sind, die, wenn die Energie ziehen, auch äh, ja, leben und äh, einem schaden können und alles einnehmen, was irgendwie Energie hat. Und äh, ja, zur Story können wir jetzt noch nicht so viel sagen. Ich habe äh, Dazu gab es mal so ein VR-Erlebnis, ähm, so eine Art Lone Echo 2 Trailer, den man selber in VR erleben konnte. Habe ich auch ein Video zugemacht, gemacht, werde ich auch mal in die äh, Videobeschreibung packen und in die Infobox, könnt ihr euch dann äh, mal anschauen. Und äh, ja, das war schon, schon cool, schon ein cooles Erlebnis, dass es dann so lange noch dauert, bis es dann erscheint, äh, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut, lassen wir uns äh, überraschen. Release soll diesen Sommer sein und äh, ja, da freuen wir uns mal auf den Sommer, oder? Kommen wir zum nächsten Titel und das ist Resident Evil 4 und da gab es dann auch ein neues Video zu, auch wieder nur 30 Sekunden und ja, das ganze schauen wir uns jetzt auch mal an. Here's the scoop. We're bringing Resident Evil 4 to Quest 2 later this year. My colleagues at Oculus Studios are working closely with Armature and Capcom to rework the entire game for VR. Only on Quest 2 will you be able to play RE4 from Leon's First-Person-Perspective. Stay tuned for more Resident Evil 4-Updates in the lead-up to its launch on Quest 2 later this year. Gut, das zeigt jetzt auch nicht so viel, aber ja, Resident Evil 4 halt, jeder kennt den Teil, äh, sogar ich habe den mal gezockt, aber auch nur eine Stunde, glaube ich. Und äh, ja, Quest 2 only das ist natürlich sehr sehr schade wie eben schon erwähnt, aber da müssen wir jetzt mit leben. Es gibt auch noch ein Video hier um Gameplay Overview. So da haben wir das ganze schauen wir uns auch mal noch kurz an. RE4 in VR on in only on Quest 2 will you be able to play RE4 from Leon's first person perspective. And the touch controllers will allow you to interact with the world in a fundamentally new way from how it's played on console. For example, items and weapons have been re-engineered to become physical objects that players can interact with, so that you can pick up things like ammo, keys, and treasures, as well as load, aim, and fire weapons in VR. You'll also be able to switch weapons by grabbing them off your body instead of going into a menu. And you can wield separate weapons with each hand. Even RE4's famous menu is no longer a pause screen. It's an interactive tool. A ton of effort has gone into making weapon interactions smooth, satisfying, and responsive, including two-handed weapons like shotguns and rifles. Let's talk about the movement system now. We didn't want the shift from third to first person to change the fundamental way Leon moves or collides with the world you'll still move in first person by using the analog stick, but Armature has added a full upper body rig on top of Leon's character to combine his movement with the dual-handed interactivity achieved with touch controllers. If you don't want to use the analog stick to move freely, Armature even added support for teleportation, as well as room-scale movement so that you can explore the environment with natural motion. And of course, one of our top priorities is to ensure the experience is comfortably played while seated and with a ton of comfort options at your disposal to try out. As I mentioned earlier, RE4 debuted on GameCube 16 years ago, so you might be Okay, dieses Video werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Wir haben jetzt schon einige, ja, tolle Sachen gesehen. Also, wir haben wirklich einen ähm, Inventar, was interaktiv arbeitet. Wir haben verschiedene ja, äh, Kom Komfortfunktionen. Wir können Teleport, wir können Free Locomotion, wir können das Snapdown einstellen und äh, wir haben eben gesehen, wenn man teleportiert, dann äh, sieht man, dass die Figur auf einmal zu dem Teleportpunkt hinläuft und dass man dann wieder so, so hingebeamt wird. Und äh, ja, also für alle was dabei. Wir haben äh, Gegenstände, die wir aufheben können, wirklich, die wirklich auch da sind und man geht nicht einfach drüber und sammelt die dann ein. Ja, zur, zur Grafik muss man jetzt nichts sagen, ist halt Resident Evil 4 Grafik. Und äh, ja, sah aber echt gut aus. Ich habe auch nur Gutes gelesen zu, zum, zum Movement her. Und äh, dass es echt fast schon so spielbar ist, wie ja, als ob der Titel von, von Grund auf für VR entwickelt wurde. Also scheint ganz gut umgesetzt zu sein. Ja, das ist dann Resident Evil 4 gewesen. Und äh, jetzt kommen wir zum nächsten Titel. Und das ist äh, ein Horror-Game, Race, The Oblivion, Afterlife. Und äh, ja, dieser Titel erscheint quasi heute schon für die Quest und Rift. Am 25.05. dann erst für die Steam-VR-Plattform. Also, wir haben eine ganz geringe Zeitexklusivität, warum auch immer die jetzt gegeben ist. Ich denke mal, dass die da auch so vertraglich irgendwas haben. Und äh, ja, den Trailer schauen wir uns jetzt auch mal an. Also, viel Spaß. What is this place? What What's the matter? Don't you recognize yourself? There was a seance of sorts. So here we are. Dead. You're different now. The senses are more refined. Sharper. What is dying? Good for? have you done it? that, Blondin? Did you murder dear Rachel? Oh, The house won't let us leave. There has to be a way out somewhere. to the Ja, das war Wraith, die Oblivion Afterlife und das haben wir ja schon sehr, sehr oft in der Newsendung auch thematisiert, das Game. Und äh, ja, wir sind halt da auch tot in, einer, in der Geisterwelt, haben verschiedene, ähm, ja, Skills, sage ich mal, die wir freischalten können und äh, ja, wir müssen dann auch irgendwie gucken, dass wir da überleben, wir werden auch von Geistern gejagt und so weiter und so fort und ja, sieht echt cool aus. Sehr, sehr creepy. Ähm, Soundeffekte. Grafik sah jetzt hier auch gar nicht so schlecht aus. Und äh, ja, da bin ich mal auf die Vergleiche gespannt. Quest- und äh, Rift-Gameplay natürlich. Und äh, ja, kommen wir zum nächsten Titel. Oder zum, zum nächsten Update, der das vorgestellt wurde, weil jetzt kommen wir auch zum Update. Das ist The Climb 2 und da gibt es einen Freestyle Expansion Pack und das ist auch, äh, ja, umsonst kommt das raus. Wir haben sechs neue Level, wir haben so eine Art ähm, Level, wo wir Rhythmusklettern machen müssen. Das habe ich jetzt so rausgelesen und äh, ja, schauen wir uns das einfach mal an. Und los geht's. Okay, ist halt ein ähm, ja, Update, ein DLC umsonst und sah jetzt nicht spektakulär aus. Man hat gesehen, dass äh, die, die Teile, äh, diese Griffe ab und zu mal verschwinden, mal wieder da sind äh, mit der Musik, glaube ich. Und äh, ja, ich fand es jetzt nicht mega überraschend oder mega super, denn äh, ja, ich hätte mir jetzt echt gewünscht, dass da auch wirklich ja richtig große Maps sind. Ne? Und das ist äh, eher so eine, ja, also grafisch... Hat mich das jetzt nicht umgehauen. Das sah eher aus wie so eine Trainingsarena. Ne? Aber gut, wenn es umsonst ist, ist es ja okay. Ähm, das stand jetzt auch, dass es äh, auf PC gecaptured wurde. Und äh, ja, Quest-Grafik zu Climb 2 äh, könnt ihr euch, denke ich mal, auch beim Patrick anschauen. Die Zockstube hat es, glaube ich, getestet. Und äh, da könnt ihr dann mal reinschauen. Soll ja nicht so wirklich gut aussehen. Okay, kommen wir zum nächsten Titel und äh, auch einer meiner Lieblingsgames. The Walking Dead Saints and Sinners. Und äh, ich war so mega begeistert von dem Game äh, damals, als ich getestet habe. Und äh, das ist echt, ja, wenn man Walking Dead Fan ist, ist das wirklich das Spiel, was man haben muss. Und äh, ja, da kommt jetzt auch ein neues DLC raus. Soll wohl auch umsonst sein. Äh, erscheint am 20. Mai. Und äh, ja, erscheint für Quest, Rift, PSVR. Und äh, ich denke auch mal für, für SteamVR. Aber äh, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja, dann schauen wir mal kurz rein. Ach stimmt, äh, sollen auch neue Story-Elemente kommen und äh, neue Charaktere, die bisher auch noch überhaupt nicht da waren. Äh, und ja, das Ganze heißt dann Aftershocks. High alert, all tower troops, receiving reports of a large stockpile of supplies from... This can't be right. A, a, a large stockpile of supplies from the reserve. The whole thing is wired to blow. We'll smoke her out. Your lazy, <laughs> shit-heel attitude has cost us even more supplies. Heavy reclaimed presence looting National Guard cash. Bravo Company sustained severe casualties. Backup requested. Savage has had the presence of mind to walk off with the key to this cash. Got his legs blown off for the trouble. Shelter in the school to avoid our wrath. Oh, suckling pigs. Their screams will warn me. This time, lock it down before the Taurus gets there. Ja, das ist Aftershocks, sah jetzt cool aus. Ich, äh, ich denke, das äh, wird mit Sicherheit gut werden. Ist halt Walking Dead Sand and Sinners und äh, ja, auch eigentlich ein Must-Have-Titel, muss man muss man einfach sagen. So, jetzt kommen wir zu einem, ich denke mal, auch Must-Have-Titel, denn äh, das Game wird auch koop Crossplay haben und äh, ja, da freue ich mich drauf. Das soll auch wirklich SteamVR, Rift-Plattformen, Quest-Plattformen, das soll alles miteinander spielbar sein und das ist cool, so kann äh, jeder mal, der SteamVR hat und äh, der kennt jemanden, der Quest, die Quest-Plattform hat, der kann zusammen zocken und ja, das ist After the Fall und äh, darauf freue ich mich echt mega. Das ist von den Machern von Arizona Sunshine, das kennt ja auch jeder und äh, ja, jetzt schauen wir uns den Trailer an. I think we've got incoming. Be on your guard. Let's go. Eater, nearby. Get down! Incoming! Time to shine! Ja, Leute, das war After the Fall und äh, ja, hat auf jeden Fall schon mal Spaß gemacht, das zu sehen. Also teilweise echt mega viele Horden. Erinnert natürlich jetzt sehr an Left 4 Dead, weil da konnte man ja auch mit vier Leuten äh, zusammen den Koop-Modus spielen. Und äh, ja, bei After the Fall haben wir aber, glaube ich, auch noch die Möglichkeit, Waffen zu craften. Also ich habe, glaube ich, mal ein Video gesehen, da war so ein komischer Automat und da konnte man dann Upgrades an die Waffe bauen und so weiter und so fort, äh, wenn ich mich nicht... Äh, falsch erinnere, sage ich mal, und ähm, da irgendwas zu, zu, zusammenwerfe, aber ich glaube, das war bei After the Fall so und ja, ist von den Vertigo Games und die wissen auf jeden Fall, wie äh, VR-Spiele gemacht werden. Ja, das Wichtigste ist echt diese, dieses Crossplay. Das finde ich echt super. Und ich bin auch gespannt, wie das auf der Quest aussieht. Denn äh, das war jetzt auch wieder PC-captured. Und das sah natürlich ganz gut aus. Sound äh, hörte sich auch gut an, wenn das äh, auch wirklich der Spiele-Sound äh, jetzt war und nichts äh, Nachbearbeitetes. Und ähm, ja, auch mit diesem Hall in dem Gebäude. Und äh, ja, viel Action. Gefällt mir. <lacht> Weiter geht's. Und äh, da sind wir bei Star Wars und ähm, Star Wars Pinball. Und äh, Star Wars Pinball erscheint am 29.04. auf allen Plattformen Quest, Rift und äh, auch Steam VR. Und dann schauen wir uns jetzt mal an um, was es sich da geht. We at Zen Studios are thrilled to bring you Star Wars Pinball VR. Collecting our favorite Star Wars Tables, classic and brand new, for the best virtual reality pinball package in the galaxy all set within a true Star Wars fan's ultimate dream layer. We can't wait for you to play all eight tables featured in Star Wars Pinball VR, including two brand new ones built from the ground up specifically to debut as VR tables. Of course, how could we not do The Mandalorian? It covers highlights from the entire first season. Also created to debut in Star Wars Pinball VR, Classic Collectibles is a really unique concept meant to evoke the nostalgic feeling in playing with old Star Wars toys. Meanwhile, we've overhauled our six classic tables to fit into virtual reality. Star Wars Pinball VR requires you to choose whether you favor the light or are perhaps drawn to the power of the dark side of the force. A choice that contributes to an online galactic high score tug of war. Star Wars Pinball VR occasionally offers playable mini games, which were fun the first time around, but they really shine in VR. Being huge fans ourselves, we didn't want to stop the immersion with Awesome Pinball, we wanted a whole huge entire room most of us could only dream of having we call it the fan cave you'll have a chance to customize all the memorabilia to your liking you're able to move in here yourself on april 29th when star wars pinball vr is finally available thanks for joining us and may the force be with you yeah, star wars Pinball VR and Sah echt cool aus. Also äh, hat mir jetzt gefallen. Ich habe früher Flipper schon immer gerne gezockt äh, an richtigen Automaten und das sah echt gut aus. Und ja, wir haben die Möglichkeit, diesen Raum komplett zu dekorieren mit allen Star Wars-Artikeln, die es da so gibt. Äh, wir haben ja gerade gesehen, man kann das ändern, man kann dann äh, auch Figuren aufstellen und äh, wir haben kleine Minispiele, die wir da auch gesehen haben, wo wir einmal das Way das Schwert abwehren müssen. Und äh, ja, überall fliegen auch immer kleine, kleine Sachen rum von Star Wars. Also echt geil. Also ich fand es jetzt cool und ich bin gespannt auf diesen äh, Titel. Und äh, ja, 29.04. ist nicht mehr so weit entfernt. Und äh, ich bin gespannt, ob das jetzt wirklich so gut ist oder ob das äh, der Trailer einfach nur gut gemacht ist. Aber ich glaube. Ähm, das wird schon, schon echt gut sein. Und wie ich jetzt richtig verstanden habe, sind das acht äh, komplette Tische, also Flippertische und äh, alle halt im Star-Wars-Setting. Cool, also gefällt mir. Dann kommen wir zu einem Titel, der mir damals auch mega Spaß gemacht hat und das ist I Expect You To Die. Und da gibt es jetzt bald eine Fortsetzung. Die soll dieses Jahr erscheinen, 2021, ist noch nichts genaueres bekannt, wann äh, das sein wird. Wird aber auch für alle Plattformen äh, erscheinen, für SteamVR, für PSVR, für Rift, für Quest, also echt cool. Und äh, das ist ein Titel, der auch perfekt für Anfänger ist, die kann man einfach da hinsetzen und, ja, Rätsel mal. ist halt ein Escape Room Game, wir sind ein Agent und müssen halt gewisse Sachen erledigen. Und äh, ja, schauen wir uns jetzt mal den neuen Trailer an. Es ist jetzt auch nicht lang, 40 Sekunden, 39, aber vielleicht sehen wir was Neues. Willkommen zurück, Agent. Es ist Zeit, zurück in die Feld. Es hat eine Ertragung in Zoraxxus' Aktivität. Also, du hast viel Arbeit zu tun. Wir sind auf deine Fähigkeiten. Und cunning. In dieser Zeit, Agent, du musst be ready für alles zu sein. Oder irgendjemand. Von einem Impostor zu einem anderen. Ja, Coming 21, und äh, ja, wie gesagt, das ist ein echt Mega-Titel auch meiner Meinung nach Must-Have-Titel. Ich habe das echt super gerne gezockt und man stirbt sehr oft in dem Game, weil man echt herausfinden muss, was muss ich hier machen. Jede Sache, die man da benutzt, kann schon der Tod bedeuten, also... Ähm, Echt mega-Game, für mich auch Must-Have-Titel und ich freue mich auf den zweiten Teil, den werde ich definitiv auch zocken und ich denke mal sogar, dass ich da auch einen Livestream von machen werde. Okay, gehen wir weiter und äh, jetzt sind wir bei Warhammer Battle Sisters und da gibt es jetzt ein Update von, also ein Koop-Multiplayer-Update, was auch umsonst ist und das Ganze bekommt jetzt auch Crossplay, Crossbuy und äh, die Rift-Version ist jetzt auch erschienen in, im Rift-Store. Und ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Sororitas will cleanse this place. Ja, sah auch cool aus. Ich habe es selber nicht gespielt, Battlesister. Aber ähm, ja, als Koop-Game, also ganz ehrlich, VR-Games müssen Koop unterstützen. Also meiner Meinung nach muss fast jedes Game Koop unterstützen. Also sowas würde mir jetzt alleine, glaube ich, nicht so viel Spaß machen, aber zu zweit mit Sicherheit. Und äh, ja, ist auch ein freies Update. Finde ich cool, dass äh, sowas dann umsonst rauskommt. Und äh, ja, kommen wir zum nächsten Titel... Und das ist ein Update zu Pistol Whip, Smoke and Thunder heißt das Ganze. Und äh, ja, schauen wir uns mal an, um was es sich da geht. So you're the scoundrels calling yourselves Dynamo, huh? Well, I think I might just call you dead. Ich sag mal, die haben nicht gegeizt mit Spielszenen, ne? <lacht> ja, das war jetzt Pistol Whip DLC, äh, auch umsonst, Smoke and Thunder, wird auch für Quest, Rift, Steam SteamVR, PSVR und so weiter erscheinen. Also, für alle Pistol Whip-Freunde da draußen, natürlich interessant. So, kommen wir zum nächsten Trailer oder zum letzten Trailer. Danach gibt es nur noch eine kleine Info und das ist Carve Snowboarding und mir ähm, hat das gar nichts gesagt. Soll Quest Only rauskommen, mehr ist da auch nicht äh, bekannt und äh, ja, schauen wir uns den Trailer mal an. das war Carve Snowboarding und äh, ja, das ist von den Entwicklern 1080 Snowboarding und das ist ein älterer Titel, ähm, habe ich gelesen, aber sagt mir auch absolut gar nichts. Aber zu dem Gameplay jetzt hier sieht äh, Arcade-haltig aus, das Ganze denke ich, aber macht mit Sicherheit Spaß, hat mich jetzt sehr an ähm, Powder VR erinnert, was ich auch letztens getestet habe. Aber kann mit Sicherheit auch ein guter Titel werden hier, Carve Snowboarding und äh, für die Quest ja sowieso. ne Und äh, ja, mehr ist da auch jetzt überhaupt nicht bekannt, kein Release-Datum oder sonst was. Und äh, ja, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. So, und dann haben sie noch angekündigt, Star Wars Tales from the Galaxy Edge Part 2. Und äh, ja, da gab es dann halt nur diesen kleinen Text und ein ähm, Bild Mehr gab es da jetzt gar nicht. Und äh, die Seite werde ich also auch noch verlinken. Das ist die originale Oculus-Seite, was die da alles äh, gezeigt haben. Hier haben wir nochmal die ganze Showcase, ähm, den Livestream. Und hier haben wir die ganzen Trailer, die ich mit euch jetzt hier geschaut habe. Und äh, ja, das war es eigentlich jetzt zu dem von der Oculus Showcase. Und äh, jetzt können wir mal rübergehen zu ja, dem, dem kleinen Fazit, sage ich mal. Und äh, ja, also ich habe ehrlich gesagt mehr erwartet. Ich habe mehr Gameplay erwartet. Also es war jetzt die erste äh, Showcase und äh, es gab ja vorher sonst immer nur so eine, äh, ja, diese, diese Oculus-Messe, sage ich mal, wo dann alles äh, ange angekündigt wurde oder Facebook-Messe auch. Und äh, jetzt haben sie extra eine Gaming-Messe, äh, ja, ne? ist ja jetzt nur ein Livestream gewesen. Äh, ich habe echt damit gerechnet, dass wenigstens mal zu jedem Spiel mal so 5 Minuten Gameplay gezeigt wird. Und nicht nur 30 Sekunden Trailer oder 40 Sekunden. Also äh, fand ich jetzt nicht so toll. Das längste war, was man jetzt von äh, Resident Evil 4 sehen konnte. Ne? Mit, mit ein bisschen Gameplay und diesem 5 Minuten Video da. Ansonsten war das halt sehr dürftig, was die Showcase da jetzt gezeigt hat. Überraschungen? Jetzt nicht wirklich. Ne? Wir haben ein paar Updates zu den ganzen Spielen, die wir jetzt hier gesehen haben. Äh, DLCs. Äh, gut. Race the Afterlife wird ein richtig cooler Horrortitel mit Sicherheit. Da, äh, Das ist aber jetzt keine Überraschung gewesen. Ähm, wir haben hier auch keinen Release. Ne? Also, äh, ja gut. Heute ist der Release, aber äh, SteamVR halt nicht, aber Oculus hat gesagt, okay, heute ist der Release für äh, *Race Afterlife auf der, auf der Oculus-Plattform. Aber auch Resident Evil 4 kein Release, Lone Echo, äh, ja, irgendwann im Sommer, da gibt es jetzt auch keinen richtigen Zeitplan. Da habe ich jetzt eigentlich auch damit gerechnet, dass die ein bisschen mehr vom Gameplay zeigen äh, und nicht nur diese ganz kurzen Ausschnitte, die wir da gesehen haben, fand ich jetzt nicht so doll. Ja, After the Fall war jetzt auch kein, kein mega, keine mega Überraschung, dass, der, dass das da rauskommt. Überraschung ist, dass es Cosplay hat, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass es zu allen äh, Plattformen Cosplay hat. Das hat heute der, das habe ich heute vom Hoshi gehört, denn der hat bei Twitter wirklich nachgefragt und die haben das dann mit Ja bestätigt. Deshalb weiß ich das, ich habe es sonst auch noch nirgendwo gelesen, außer jetzt bei Twitter. Also danke Hoshi dafür nochmal. Und wer den Hoshi nicht kennt, ist unten verlinkt unter Freaks. Also der Freaks-Link steht unten in der Beschreibung. Also gerne mal raus, drauf schauen. Da sind auch noch andere gute YouTuber verlinkt. Ja, mit denen ich sehr, sehr eng äh, zusammenstehe und Kontakt habe. Äh, das sind halt die Freaks. <lacht> ja, ähm, gut. Dann hatten wir noch Star Wars Pinball VR. Cooler Titel. Also mit Sicherheit wird es ein witziger Titel. Aber äh, ob das jetzt eine mega Überraschung ist, weiß ich auch nicht. Und dann haben wir auch nur noch I Expect You To Die, was auch schon klar war. Also die meisten Sachen, die jetzt rauskamen, habe ich vorher schon von gehört dass daran gearbeitet wird und dass das auch erscheint. Äh, Einzige, was ich überhaupt nicht auf, auf, auf der Liste hatte, war jetzt dieses Snowboard-Game, Carve Snowboarding. Das habe ich überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt, das habe ich auch noch nie irgendwo gehört. Von daher, ja gut. Also alles in allem muss man sagen, äh, eher ernüchternd als äh, Woo-Hype, ne? Positiv, Lone Echo 2 wird es für PC VR geben, äh, wird kein Quest Only Titel, da habe hab ich echt Angst äh, gehabt. Aber den würden wir definitiv dann im Sommer 2021 auf dem PC genießen können und äh, ja alle anderen Leute dann natürlich mit der Quest über Linkkabel oder über Airlink. Ja Leute, ich hoffe euch hat die kleine Zusammenfassung hier äh, ja, gefallen. und äh, wenn ihr bei jeder Messe oder sowas so, so Zusammenfassung von mir sehen möchtet, gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das jetzt hier fandet. Und äh, ja natürlich Like nicht vergessen, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr das jetzt äh, machen würdet. Würde mich extrem ja, weiterbringen, äh, weil Abos sind halt mega wichtig für ja Besonders für die Entwickler, für Testkeys, äh, die machen sowas äh, an Abos und an Views fest. Von daher muss man natürlich immer weiter wachsen. Und äh, ja, das habe ich jetzt erst bei Race äh, the Afterlife gemerkt, weil da kriege ich kein Key spendiert. Die haben ganz komische ähm, ja, Regeln, also egal welches Land, man braucht 4000 Views äh, durchschnittlich, damit man da überhaupt was bekommt, habe ich nicht. Werde ich auch wahrscheinlich nie kriegen, aber äh, ja gut, so kriegt man dann den Testkin natürlich nicht. Aber wie gesagt, wenn euch das gefällt, was ihr hier seht, dann würde ich mich natürlich darüber freuen. Und falls ihr dann abonniert habt, Glocke nicht vergessen, ne? dann kriegt ihr immer Push-Nachrichten, wenn es mal einen Livestream oder sonst was gibt. Okay, Leute, das war es dann äh, für heute erstmal ähm, oder für dieses Mal. Äh, gleich gibt es noch, im, äh, ja heute Abend gibt es noch einen Livestream. Da äh, werde ich mit dem Chris Reality zusammen ein Interview führen mit dem Orkana-Konflikt-Entwickler, der ADEM. Und äh, ja, wenn ihr Bock habt darauf, äh, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr auch dabei seid. 2015 geht's los. Werde ich auch in die Beschreibung packen. Dann könnt ihr da auch gerne mal reinschauen. Okay, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.